Sag ich mal, ist der Emil angefressen auf uns? Wie? Kommst du nur drauf? Na ja. Okay, das, das, das hat nichts zu bedeuten. Du, mir kommt schon vor, der Emil hegt ein Kraul gegen uns. Aber okay. Da lacht eh schon wieder. Da gibt aber noch ein Problem. Das ist nicht der Emil. Glaubst du nicht, dass er uns damit irgendwas sagen möchte? Na Jetzt Da wird sich ja schon beruhigen müssen. Beruhigen? Was hat sie jetzt weiter miteinander gehabt? Schau, Emil, das ist ja nicht gegen dich gegangen. Ich habe das nur als allgemeine Kritik an der handelsüblichen Praxis formuliert. Und da, da wird Kritik ja wohl noch erlaubt sein. Ah, das. Das war nichts Tragisches. Morgen ist schon wieder vergessen und dann lachen wir alle drüber. Dein Wort in Emils Ohr, trotzdem darf mich interessieren, was passiert ist. Alter, da. Gar nichts. da ist einfach nur was öffentlich worden, was eigentlich ganz privat hätte bleiben sollen. Um Himmels Willen hat der Emil unsere Chats gelesen. Ich hab dir immer gesagt, pass auf, wo du dein Handy umlegen lässt. Ja, keine Sorge, die lösche ich ja eh immer alle gleich. Das -up auch? Du warst ganz genau, wie Technikerfinder der Emil ist. Ich habe dich nicht persönlich angegriffen. Ich habe niemanden persönlich angegriffen, schon gar nicht öffentlich. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass rein private, höchst private Gedanken in der Öffentlichkeit falsch und fehlerhaft interpretiert werden. Du, das ist alles überhaupt nur ein ganz großes Missverständnis. Und auch der Emil wird das sehr bald so sehen und dann lachen wir alle drüber. Jetzt sag endlich, warum ist denn gegangen? Eigentlich habe ich ja nur bekrittelt, dass jetzt der Flugverkehr wieder losgeht ne? und dass jetzt wieder alle in Urlaub fahren bzw. fliehen und dass das heute halt im Hinblick auf die Klimakatastrophe gar nicht so gut ist. Und deshalb ist der Emil angefressen, verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja voll seine Meinung. Ja, Emil, Ich trau da nicht. Was hast du denn wirklich gesagt? ja, naja, dass halt flugunfähige Fägel wie er bei dem Thema nichts zu möden haben, dass es ihm überhaupt nichts angeht, ob ich meinen Urlaub auf die Malediven verbringe oder sonst irgendwo. Natürlich habe ich ihm das nicht ins Gesicht gesagt, sondern eher so laut vor mich hingedacht. Na super, super gemacht, Jay. Strennt die uns, sonst sehen wir den Emil nie mehr wieder. Toi, toi, toi. Und bis dahin, schönen Urlaub. Bitte verzeih mir, ich hab's nicht so gemeint, ganz ehrlich, ich bereue, ich bereue!